Aber die Freude hier drin, die ist immer noch da. Weißt du, als ich mich bekehrt habe, da ist hier drin ein Feuer entfacht worden. Und dieses Feuer ist nicht erloschen. Die, dieses Feuer ist nicht erloschen, brennt immer noch. Als ich getauft wurde und nach Hause kam, ich wusste gar nicht, wem ich das zuerst erzählen soll. Ich bin fast geplatzt vor Begeisterung. Und ich wollte das unbedingt teilen mit möglichst vielen Leuten, mit meinen Freunden, die mich früher noch kannten als Atheisten und FDJ-Sekretär und weiß ich was alles. Ich wollte, dass sie das wissen. Ich habe was gefunden, was mein Leben ausfüllt. was mich fröhlich macht, egal was auf mich zukommt. Aber die Freude hier drin, die ist immer noch da. Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres auf dieser Welt, als mit Jesus zu gehen.